Vor dem Einstechen in die nächste Einstichstelle legst du den Faden einmal um die Häkelnadel, sodass sich vor dem Einstechen schon zwei Schlingen um deine Nadel befinden. Anschließend stichst du in die Einstichstelle, nimmst den Faden auf und ziehst ihn durch die Masche. Es liegen nun drei Schlingen auf der Häkelnadel. Wieder nimmst du den Faden auf und ziehst diesen durch alle drei Schlingen.